Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der heutigen Folge knöpfen wir uns den Arena-Leiter vor. Mit seinen sehr starken Kampf-Pokémon, wie uns gesagt wurde. Doch bevor wir das tun, werden wir uns noch ein bisschen umschauen, denn wir haben noch nicht alles gemacht hier. ist das Meer bequert, um hierher zu kommen, das war sicher nicht einfach. Es wäre viel einfacher, wenn deine Pokémon Fliegen einsetzen könnten. Ohne den Orden dieser Stadt ist Fliegen nutzlos. Wenn du den arena -Leiter geschlagen hast, besuche mich wieder. Ich werde dir dann ein Geschenk bereichen. Oh, was das Geschenk wohl sein wird. Aber ich kann ich mir ja gar nicht aus... Äh, ja, ausdenken, was das sein wird. Man sagt auch, dass man es nur sehen kann, wenn man einen Silberflügel hat. Er muss denselben Geruch wie diese Kreatur haben. Was, warum, worüber... Was, was, was? <lacht> so random einfach. Flügel, Silberflügel, gleicher Geruch. <lacht> okay. Du kommst von der Liviana City? Hast du auf dem Weg hierher die vier Inseln gesehen? Ja, die haben wir nicht besucht, aber da wo ich euch gezeigt habe, wo der Strudel ist, da in die Richtung, da geht's zu vier Inseln. Ich habe gehört, dass sich dort ein mythisches Pokémon äh, oder Wesen verstecken soll. Oh, jetzt habe ich schon bescheuert. Pokémon. Aber gut, wenn die sagen Wesen, wir spielen Pokémon, was wird's denn wohl sein? Bestimmt kein Pokémon. Die Strohle rund um die Inseln? Sicher durch diese Kreatur erzeugt. Diese Kreatur? Was meinen die damit? Hm. Hartweg, der erinnerleiter steigt gerne mit seinen Pokémon in den Ring. Also das hatten wir schon, ja. Ach so, stimmt. Wir hätten hier äh, ein Pokémon bekommen können. Machen wir das mal kurz. Wir brauchen eh ein Pokémon nicht. Warte, habe ich hier schon mit den Leuten geredet? schon Pokémon getroffen. Er gibt immer seine seltenen Pokémon an. Kennen wir dich? Aha. Ja, okay. Ich dachte, das wäre ein Professor, der mir jetzt irgendein Item geben will oder so. Weil damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja, ja. Alles klar. Ja, wir geben ja ein Pokémon in die Box ab. Damit wir uns das Pokémon bei dem anderen Typ abholen können. Falls sich noch in der Folge erinnert. weiß ist ein paar Tage her. Aber wie ich habe es ja schon mal gesagt ist manchmal ein bisschen schwer, das spiel aufzunehmen. Äh, Krabi brauchen wir gar nicht mehr. Brauchst nicht weinen. Du kannst da schön kuscheln mit Onyx. Alles gut, mein Freund. Ich mag die Musik nicht viel so sehr. Das ist unnormal. Natürlich ist das Remake besser mit der Musik, aber das hier ist auch echt nostalgisch und nice. Oh, ich danke dir. Bitte passt gut darauf auf. Yay, wir haben mein Pokémon erhalten. Doch was für ein Pokémon haben wir denn erhalten? Ein Modri mit einem Item-Status? Es ist Potrod. Potrod ist ein äh, Tank. Es hat sehr, sehr, sehr hohe Verteidigung. Und ich dachte mir, wegen der Verteidigung, vielleicht könnte ich das als Tank und mein Team nehmen. Wenn man es hier ja geschenkt bekommt. Aber das Problem ist... Angriff und alle anderen Sets, aber vor allem Angriff ist Verdammt scheiße Das Einzige Gute bei dem Ding ist, dass es nicht sofort down geht OT Gabriel Na ihr seht, ihr seht die Stats Verteidigung, Spezialverteidigung so hoch, aber dann Innen 7, Angriff 9, Spezialangriff 11 und das ist Level 15 das Ding das Sollte viel mehr haben Verteidigung ist so geil und dein Angriff so kacke. Und deshalb dachte ich mir, dass ich es dann doch nicht nehme. Hat eine Beere, by the way. Die können wir für ein anderes Pokémon gut gebrauchen. Ihr wisst schon, ein sehr krankes Pokémon, zu dem wir noch kommen werden. Wir werden es irgendwann heilen. Versprochen. Setze Fliegen ein, kannst du direkt von hier aus nach Oliviana City reisen. Yeah, das ist doch nice. So, dieses Gebäude haben wir nicht gekundet und danach gehen wir in die Arena. Was ist denn das hier? 500 Jahre voller Tradition! Apotheke von Anemonia City! Gerne erwarten wir Ihre medizinischen Fragen! Oh yeah! Hier ist die Apotheke mit einem sehr zwielichtigen Mann. Deine Pokémon scheint es gut zu gehen. Bedrückt euch etwas? Hm. Dem Pokémon vom Leuchtturm geht es nicht gut? Ich hab's! Das sollte das Problem lösen. Uh, ein Geheimtrank. Habe ich vom Dark Web äh, gekauft. Oh yeah, <lacht> wer die Anspielung verstanden hat, ne, in den Kommentaren. <lacht> Oder die, die es verstehen, die verstehen es und die nicht, die nicht. <lacht> Keine Ahnung. Dein Geheimtrank ist sehr stark. Ich biete ihn nur in Notfällen an. Und checkt du checkst jetzt einfach so? Was ist? Brauchst du Medizin? Oh, wow, klar, gib mal her, ein bisschen, ein bisschen Stoff. Geil, Mann. Oh, ein bisschen Stoff. Oh, ich traue mich voll zu. Oh, geil. Geht, Agabor? Ist die Tage. Ja, kein Ding, Mann. Du, du. Oh, yeah, Renner Re Re Time. Eine Mundes-City-Pummel-Arena. Leiter Hardwick. Er spricht durch seine Fäuste. Haben wir das richtige Pummel vorne? Nein. habe ich das nicht geändert? Ovot kommt nach vorne. Ja, wir werden U-Boot benutzen mit Konfusion. Und die Arena ist bitte sagt mir nicht im original ist die arena einfach nur ein gerader strich im remake ist das so ein großes labyrinth mit äh, überall so wasserfällen und so steinen die musst du dann richtig bewegen durch äh, schalter und das ist voll cool gemacht und Hardwick äh, steht da so unter einem wasserfall und das Wasser den wasserfall musst du so wegschieben damit man äh, zu ihm kommt das ist voll cool gemacht aber hier ja geh nach vorne und besieg gegner Wow! Oh, Doppelkampf, oder wie? Meine Pokémon und mich verbinden unsere Freundschaft! Dieses Band wird nie zerreißen! Nee, aber direkt hintereinander kommt ein Kampf, alles klar. Heiß, ich kann nicht heilen! Oh, cooler Sprite! Xaver? Was hast du denn so, hä? Huh? Kekli? Oh, da hat oder? Dann hat sowas noch Nokchan. Sind wir hochgelevelt? Oh, ich kann mir vorstellen, dass Hardware Level 30 hat. Uh, let's go! Oh, oh, oh nein, oh nein, oh nein. Sprungkick. Ich weiß, dass äh, Owood sehr gut gegen diese Arena ist, aber ich habe trotzdem Angst. Deshalb zum Beispiel, weil ich kaum Damage mache. Ich muss ihn voll zum Vorspulen, ihr wisst. Ich habe keinen Bock aufs lange warten. So, so. Einmal freu noch. Oh, er fällt hin. Nice. Er fällt hin und trifft sich selbst. Das kann bei seiner sehr starken Attacke, die KP hat, auch passieren. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Poppy Kick war es aber nicht. Das war eine andere Attacke, glaube ich. Scheiße. Sorry. Was sagt man denn? Und, da geht's down! Ha! Und ihr dachtet, mein äh, zu könnte es nicht schaffen. Bitte, das mich noch schnell heilen. Das ist unmöglich! Nein, das nicht. Oh, scheiße, ich kann nicht heilen. Wir Meister der Kampfkunst haben vor nichts Angst. Oh, oh aber so harte Schläger sind das jetzt nicht, das sind einfach nur starke Jungs. Sieht zumindest so aus. Oh, hübsches Kleid, Knockchan. Sehr pink. Aber verdammt, ich bin noch angeschlagen. Stimmt dabei was? Ähm wo habe ich meine super, super Epic Sonnenkchan im süßen Oh, Feuerschlag. Ich habe nichts gesagt. Alles gut, okay. Bitte, bitte nicht. Au, au, au, au, es brennt, es brennt, es brennt. Äh, crap, was machen wir jetzt? Äh, äh. äh will ich es erstmal verwirren? Ich will es erstmal verwirren. Überlebe es, überlebe es. Oh, habe ich nicht gedacht. Oh, ich will überlebt. Keine Verbrennung? Nein, ich habe Verbrennung. Aber komm. Verwirrung muss treffen. Yes, Verwirrung. Okay, okay. Er ist verwirrt. Ich würde halt gerne überleben und die Vergiftung noch reindonnern. Das funktioniert aber leider nicht. Okay, Flamesack. Du bist mein Mann. Das kriegen wir hin. Ja, mach Glut. Das ist deine Attacke. <lacht> Mit Level 27 Glut. Oh, Mann. Schlag dich selbst. Schlag dich selbst. Nein, eisig. Eisig. Ach so, stimmt. Das ist ja eine Einzelhandel, keine Wasserattacke. Ich weiß nicht, warum ich jetzt bei Eishieb an der Wasserattacke gedacht habe. Schlag dich selbst, schlag dich selbst! Yes! Er hat sich selbst geschlagen und macht sich selbst mehr Damage als ich ihm mit Glut. Na okay. ja gut, <lacht> mit Glut würde ich auch nicht so viel Damage machen. <lacht> oh, ist nicht mehr verwirrt. Aber er setzt nur Eishieb ein! Ist die K irgendwie dumm? Oh, oder hat er das vor? Scheiße. Oh nein. was Oh ja, okay. Oh, ich bin aufgewacht. Alles klar. Ja, nicht aufgewacht, sondern... dann Mein Körper war heiß genug, um... den Eis zu fliehen. So, und jetzt gehst du unter, mein Freund. verbrennen Burn. Neues Kleid kannst du auch noch gleich mal aussuchen. Level 28. So will ich sehen. Jeff! Schockierend! Ja? Es scheint, dass du auch deinen Pokémon sehr nahe. Ja. Kampf-Pokémon fürchten sich vor Psycho-Attacken. Ach wirklich? Hat mir bestimmt noch, mh, noch keiner gesagt, so... Bestimmt nicht zwei, drei Leute oder so. Hm. Hat mir noch niemand gesagt. Du, du, du. Okay, einmal lasst euch das Geräusch hören. Okay, seid ihr zufrieden? Gut. Wir springen vor. Übrigens eine Sensation. Als ich heute den Safe-Set geladen habe für diese Folge, wurde ich mal nicht angerufen. Kleiner Fun-Fact am Rande, bevor wir weitermachen. Oh nein, Stärke? Haben wir Stärke? Wir müssten Stärke haben, ne? Warte, wer hat Stärke? Paras hat Stärke, ne? Ne, ist der Trümmerer. Habe ich niemanden Stärke beigebracht? Krabi Stärke? Da Stärke, wer hat das denn? Hat das niemand? Ich bin verwirrt. Aber ich kann's Motri beibringen, alles gut. Na dann. Ja, er lernt's. Äh. Zugabe weg, alles egal. Zack. So, dann haben wir zumindest Stärke. Du, du, du, du, du. Worte sind nutzlos. Lass seine zu sprechen. Okay, da haben wir übrigens ein typisches Zelda-Puzzle. Dazu kommen wir noch gleich oder Puzzle? Ich persönlich sage ja eher Puzzle. Viele sagen ja Puzzle, aber ich bin so typisch, sage Puzzle. Hört sich für mich einfach richtig an. Komm, mach Rolle Level 25. Da mache ich dann einfach so, an die stören so, zack und dann müsste es eigentlich weg sein. Dann fliegt eigentlich schon hin. Oder macht macht Geowurf und ich die one hit In nem Crit. Oder so ähnlich. Zack. Okay, aber er ist jetzt down. Dann muss er down sein. Yes, er ist down. Nice. Oh, Fast Level Up. Was hat er noch? Äh... Das könnte Probleme beiführen. Oh ja, das ist die Weiterentwicklung. Ähm... <lacht> Hi, äh, ich wollte deinem kleinen Bruder nichts antun, ich schwöre, bitte, tut mir nicht weh. Oh, genau 50, ich gehalt. Wie viel Damage, macht der? Ich meine, der ist entwickelt, der müsste viel mehr Damage machen. Vom gleichen Level, oder auch nicht, Gleich. Okay, vergiften, vergiften ist wichtiger. Okay, trifft hundertprozentig, er ist vergiftet, und es ging daneben. So, und jetzt können wir gleichzeitig Superschall machen. Jetzt ist er verwirrt und vergiftet. Best Spot. Ach Blutzug war so eine gute Wahl Team zu zudem. Ich dachte mir erstmal so, ist das nicht ein bisschen dumm so? Weiß ja nicht, ob Umut so gut ist, aber da habe ich noch mal nachgeschaut. Umut ist sehr gut und selbst Blutzug ist gut. Ich dachte Blutzug wäre ein bisschen Opfer, weil weiß nicht, wirkt mir so auf mich so ein bisschen Opfer. Aber ich nehme alles zurück, was ich jemals über dich gesagt habe, Blutzug, Du bist gut. Wenn du es überlebst. Äh, dann überlegst du mir nochmal. Aber hast gute Leistung gemacht. Gute Leistung gebracht. Gut gemacht. Flamesack. Ich vertraue auf meinem Homie, mein Bro, mein äh, alles. Mein Haupt-Pokémon. Irgendwann haben wir tonupto hoffentlich. <lacht> Vielleicht auch schon in der nächsten Folge. Nee, das geht wahrscheinlich nicht. Oh nein, ich kann Schlag. Ach, come on, Bro. Okay, ich nutze die Chance. Ähm. Ach komm, lass es sein. Ich kann nochmal heilen gehen. Das ist kein Ding. Ich kann noch vorsprung zum Heilen. Dann bringe ich ihn jetzt schnell um. Ich wollte beleber einsetzen, aber ich dachte mir, nee, es lohnt sich jetzt nicht doch doch nicht so sehr. Okay, mich mit, mit, mit, mit, mit reden. Ich habe verloren. Ich bin sprachlos. Lass mich in Ruhe. Okay, rot. Dann lasse ich halt in Ruhe. So was passiert heute? Also. Irgendwie sehe ich hier ja nur einen schönen Abend. Okay, wir sind hier bei einem Rätsel. Wir mm. aktivieren erstmal. Ein Pokémon könnte das vielleicht bewegen. Möchte Stärke ansetzen. Jupp. Yep. Ähm. Das ist nicht richtig, oder? Ich meine, jetzt kann ich mit ihm kämpfen, aber mehr auch nicht. Ich kämpfe erstmal gegen ihn. Gegen die Wut meiner Fäuste können deine Pokémon nicht ausrichten. Ist das so, mein Freund? Ich kann alles, wenn ich will. Tippen? Mit Mankey? Monkey? Mankey. Ist ein bisschen Level, findest du nicht? You're going down. Dein karate kann noch so viel ausrichten. Das ist mir egal. Die Konvulsion trifft dich richtig ins Face. Ich meine, dein Körper besteht nur aus einem haarigen Face. Und dann sind da halt Arm und Beine rangeklatscht mit einem Schweif. Ich meine, du hast keinen Hals oder Körper richtig. Dein Körper ist dein Face. Ist dir das schon mal aufgefallen, Menki? Oh, und du bist verwirrt. Tja. Yes! Es bringt dich selbst um! Suicide! Ich support übrigens ein Suicide-Pier. Das war jetzt keine, äh, support -gen Genau. Ähm, noch ein Enki! Ja, komm, das machen wir klein. Zack, zack. Das kann schön woanders seine Nüsse herbekommen. Bye-bye! Oh yeah, und... Oh, Rasaf! Oh, okay. Gift-Pool auf jeden Fall. Die Weiter micken. Man sieht schon, wie aggressiv es ist. Also Männchenraserei besteht eigentlich nur darauf, dass man die wütend macht und die dadurch stärker werden. So, aber es ist vergiftet und jetzt noch Verwirrung rein. Das könnte ich auch selbst verwirren, aber ich mache jetzt mal selber die Verwirrung rein. Es macht in eh nur Raserei, macht äh, mir nichts aus. Leider nicht getroffen. Ich habe jetzt auch keinen Bock, das nochmal zu versuchen mit der. Verwirrung, deshalb greife ich ihn einfach an. Ich heile es erstmal noch mal schnell und dann halte ich, ich ihn einfach an. Wow, was hat er gemacht? Habe ich fünfmal angegriffen. Genau in dem Moment spiele natürlich, ne? Ist klar, dass sowas immer dann passiert. Okay, äh, komm, wo sind wir so mal? Oh nein, Kratzflug ist passiert, oder? Ja. Hör auf, hör auf, hör auf! Reicht! Nein! Ist nicht okay. Das ist absolut nicht okay, Leute, das gibt Krieg. Das bedeutet Ärger! Heiaaa! Goddamn. Wieso überlebst du? Verreck! Vergiftung, Vergiftung! Enten! Mein Gott! Blutzug! Deine Verteidigung ist schwach! Dann warum müssen wir arbeiten? Ich wurde zerschmettert. Tja. Meine Pokémon haben verloren. Mein Stolz ist zerstört. Herr Ehre genommen. XD. Kann ich jetzt eigentlich so die Felsen wegbewegen hier so? Okay, ist jetzt weg, der Felsen. Aber, ich glaube, wenn ich jetzt rausgehe. Ich gehe nicht aus irgendeinem bestimmten Grund raus. Ich meine nur, wenn ich jetzt rausgehe zu resetten, so, ne? Zack. Dann müssen die doch eigentlich wieder reset. Ja. Hm. Wie mach ich das denn dann? Ich bin grad ich stehe grad wirklich auf den Schlauch. <lacht> Auch wenn das vielleicht richtig peinlich ist. Äh, äh, äh, äh, ich mach schon mal Stärke an. Das ist irgendwas easyhaftes so. Irgendwas mega easy. Ach! Aaaaaaah, oh, Leute, wow, <lacht> und da haben wir ihn, Hartwig, sind wir ready? Wir sind erst ready, wenn wir gespeichert haben, Leute, sichern, möchtest du das Spiel speichern? Ja, ich möchte mein Spiel speichern, yes, komm, wir wollen unseren fünften On. hi, Hartwig. du hast es also bisher geschafft, lass dir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin. Meine Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen! Pass auf! Da! Jetzt hast du dich erschreckt! Wie? Es hat nichts mit Pokémon zu tun. Das. das war! Ähm, komm her, lass uns kämpfen! Okay! Jetzt war ich ein bisschen überlegen, glaube ich, aber. wow. What the heck? Warum ist sein Sprite auf einmal so unmuskulös? So kenne ich ihn ja gar nicht, Er ist mega muskulös eigentlich aber so. Oh, stimmt, er hat nur zwei Pokémon. Die sind aber sehr hoch gelevelt. Ich weiß noch, im Remake hatte ich ein paar Probleme. Als Kind. Okay, wir sollten unsere altbekannte Taktik benutzen. Nice. Nice, auch nicht nice. Die Musik, ich kann ich vorspulen. Aber die Folge ist ein bisschen zu lang. She Treff doch bitte mal dein Scheiß-Gehilf-Pudermann, das will ich mir nicht gefallen lassen, endlich, mann. Komm, verreck mann ich hau die Konvusion rein. Er. Äh hat einen Volltreffer assiert. Doch leider überlebt er das Ich leider gleich nicht mehr Doch ich hab's doch überlebt Aber ich mach bippu Wie Mr. Krabs Wenn er den Song herausfinden will LOL Ich Brauche Meine Heiler-Items Die Eigentlich Supertränke heißen Stimme ist peinlich, deshalb lass ich und ich hau dich weg. Bitch, oh, yeah, das war ein böses Wort. Es Tut mir leid, aber er ist down. Jetzt kommt Quapo, ein Wasserkampf-Pokémon, und bei Wasser ist das Stichwort am ah, ah, um, yeah, yeah, yeah. das ist die weiterentwicklung von Quapuzzi. Mit einem Wasserstein oder Wasserstein? Ich weiß nicht mehr. Level Up Wasserstein? Irgendwie sowas. Äh, erstmal Donnerwelle. Damit es hundertprozentig paralysiert ist. Jetzt yes, ich treffe. Das sah nice aus. Und jetzt Donner Schock! Das müsste normal effektiv sein. Oder sehr effektiv. Ich weiß nicht, wie das mit Kampf ist. Ich dachte, Kampf und Pal und äh, Elektro ist ein bisschen nicht so freundlich, aber doch anscheinend ist es okay. Ich es hin! Oh, willst mich einschläfern, ne? Mit deiner Hypnose, aber kriegst mich nicht! Bam, die Donnerschock rein und dann... Boom. Yes, man! Das war easy! Let's go! Oh, boy! That makes me so happy! Ich hab verloren? Wie wär's damit? Du bist es, Faust uns würdig! Episch. Da, da, da, da, da, da, da. Durch den Forstorden gehorchen die alle Pokémon bis Level 70. Dies gilt auch für Getauschte. Aber als ob du Level 70 Pokémon jetzt hast, null. Außerdem können deine Pokémon Fliegen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier, ja, nimm auch dies. Vor allem er sagt außerhalb des Kampfes, man kriegt erst Fliegen, wenn man den Kampf geschafft hat, okay. Das ist Wuchtschlag! Er trifft zwar nicht immer, aber wenn er es tut, dann ist cool. Oh yeah! Wir haben den Wuchtschlag bekommen. Kann ihn denn irgendeiner überhaupt erlernen? Wir werden es jetzt herausfinden. Wir Wer wird es erlernen? Den Wuchtschlag! Amphi. Hm, okay. Dö, dö. Aber, was soll ich denn überhaupt Will ich Wuchtschlag Amphi beibringen? Ich spare mich nochmal auf. Wir kriegen ja noch ein paar weitere Teammitglieder. Mal schauen. Bis zur nächsten harten Folge.